Ich glaube, wie immer Change. In der Truppe, in der Mannschaft, ein Gespür dafür zu erzeugen, dass wir uns verändern müssen, um langfristig zu überleben, ist und bleibt das A und O. Wir können viel über digitalen Journalismus reden, über neue Techniken, neue Tools, aber ich glaube, diesen kulturellen Wandel in der Truppe, diese Lust auf das Neue hinzukriegen, ich glaube, das ist das A und O. Ja, das ist ja äh, mein alter Spruch, äh, Audio ist äh, das neue, der neue Text. Ähm, bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das tatsächlich wirklich teilweise so, weil es gibt äh, Lebens. Zeitpunkte, wo das Audioangebot deiner Tageszeitung sinnvoller sein kann, als die Tageszeitung selbst zum Beispiel morgens im Stau. Und in Nordrhein-Westfalen ist Stau Alltag. Und deswegen sind da unsere Audio-Podcasts, glaube ich, sehr gut angekommen und da werden wir weitermachen. Wir werden da viel experimentieren. Das macht großen Spaß. Übrigens auch ein neues Format für Journalisten, die bisher nur Text angeboten haben, ist Audio. Also da bleiben wir dran. Aber deswegen wird die Zeitung nicht unwichtiger. Sie, sie, ist, sie bekommt eine tolle Ergänzung, die gerade in Nordrhein-Westfalen bei den Pendlern ähm, ein gutes Angebot schafft. Ach guck mal hier, Sven Gößmann.